auch unfassbar nicht leiden kann, ist, wenn ich mich auf irgendeiner Seite registriere, ich sag jetzt noch mal nicht welche, ich sehe schon wie du guckst, <lacht> wenn ich mich auf einer Seite registriere, dann musst du ja immer deine E-Mail bestätigen, ja, dann gehst du in dein E-Mail-Postfach, ist nicht da und dann musst du in diese scheiß Web-Interface gehen, in den E-Mail-Spam-Onner, weil der Spam-Onner wird ja nicht auf deinen Client gezogen ja, aber, und dann aber, aber da musst du dich dann durch landet nun mal im Spam. Ja, warum? Ich habe mich doch mit Absicht da registriert und ich kann es sein? Vor muss doch der Browser den Surfer halt langsam kennen. Oder? Ja, ja, aber irgendeine Scheiße von... Äh, von von ihren Werbescheißdingern? Wie immer. Die kommen immer durch. Die kriegst du nicht mal in Unbekannt-Ordner, ja, die äh, kommen direkt mit Priorität. Ja, mit Priorität, ganz um. Priorität so. Bitte Lesebestätigung anfordern. Ja, und, und du, so. du sagst es, du musst in dieses fucking Web-Interface gehen, weil die Apps keinen Spam-Ordner haben. Das ja. heißt, du musst dich wirklich an den PC oder einen Laptop einloggen und musst die Scheiße. Und, und du, als ob du dein Passwort noch wüsstest. Ja, das ist der Vorteil von Apps. Du ergibst es einmal ein und es ist drin. Und vor allem, du musst ja auf jeder fucking Internetseite, brauchst du ja ein Passwort. Ja, für jede, sonst ja. ist nicht sicher. Weil, weil, wenn jemand das wirklich drauf anlegt, dann schafft er es auch nicht, nee. äh, da, sich bei dir nee. reinzuhacken. Ne? Weil, weil die, sind, die, die machen da überhaupt Stopp vor deinen sieben Stellen <lacht> Lass mal <Das> reden, 1, 2, 3 ist so ein gutes Passwort, für dich. Ja. Für unseren YouTube-Kanal, ja, weil wir uns halt miteinander nehmen. Ja. Und den kommt keiner drauf bei uns. Nee. Telekolumbus, habe ich bei so Netflix. schlechtes Internet. Du kannst nicht mal deine E-Mails <lacht> abholen. <lacht> so ist es. Ich habe da letztes Mal schon drüber geredet, aber es wird und wird nicht besser. Äh? So. Wir, haben, wir haben, konstruktives Feedback geschickt und die Affen <lacht> ändern es nicht. Genau äh. so ist es. So, du, du äh, rufst da an, bist ja. erstmal zwei Stunden in der Warteschaltung. weil. Hast du sonst nichts so zu tun? Hast ja nichts zu tun. So. Weil das Internet geht ja nicht. Geht. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. So, sitzt da zwei Stunden in der Wartezeit weil wirklich Internet nicht geht oder Ausfälle hast und so. Du diskutierst mit denen und überlegst und dann kommen die mit den schlauen Hinweisen. Wie gesagt, haben sie schon mal versucht, den Router vom Strom zu nehmen? Oh mein Gott! Das ist die Lösung! Ich muss einfach vom Strom nehmen, dann stecke ich ihn wieder rein und schon sind Weltprobleme. So könnte man sogar auch Welthunger lösen. Ja, yeah, ich habe den nie vom Strom getrennt, weil ich dachte, dann funktioniert das ganze Haus nicht genau. mehr. Die, ja, die ich Welt dachte, der explodiert. Muss, ja, ich dachte, er muss dranbleiben. Ja, ganz genau so ist es. Dann gehst du ins Internet, suchst in Foren, merkst dann, oh, das Problem ist offensichtlich nicht so selten, auch wenn die bei der tele hotline dir immer sagen, naja, Herr Kohn, das, das Problem kennen wir gar nicht. Ich weiß, das muss an Ihnen liegen, weil wir haben das noch nie gehört. So, dann gehst du zu Saturn, <lacht> ich noch nie zu Saturn, kaufst dir für 180 Euro, für 180 Euro 180. Schnäppchen, n Schnäppchen. <lacht> dafür, <lacht> dass man eigentlich einen umsonst kriegt. <lacht> Damit werben sie. So für 180 Euro kaufst du dir einen Router, schnäppst jetzt den an und seitdem hast du kein einziges Internetproblem. Wenn die denn bei der Telekom oder shotline hotline wenigstens sagen: und, "Herr Kuhn, ganz ehrlich, mhm. unser Router ist kostenlos, ja. aber dafür ist er ziemlich scheiße. Versuchen Sie es mal mit einem neuen. Nee. Dann wäre das okay. Aber nein, aber sie, sie geben dir das Gefühl, als wärst du schuld. Sie lügen dich kackendreist an.